Haben schon im Umlauf viel, viel geschwärmt von diesem Paar. Vor allen Dingen von diesem 17-jährigen Catwalk. Gemeinsam mit Robert Whittaker. Jetzt hier im Stechen zum Championat von Braunschweig. Felix Hassmann, 31,76 Sekunden. Und er macht die sechs Galoppsprünge. Der erste und bisher einzige. 3176. 3171. Führung. Und das ist genau die Demonstration, wegen derer wir Catwalk so gepriesen haben im Umlauf. Dieser Robert Whittaker weiß einfach, was er an seinem... 17-jährigen Catwalk hat. Er nimmt Felix Hasmann nochmal fünf Hundertstel ab, und zwar nur, indem er sechs Galoppsprünge anstelle der sieben von 9 nach zehn gemacht hat. Das war die Schlüsselsituation, denn bis dahin war er ein kleines bisschen hinter der Bestzeit von Felix.